doch einmal stand. Lass dich doch von mir greifen, musst nicht umher so schweifen, lieb Vögelein, lieb Vögelein, halt mir doch einmal stand.